Grüß Gott, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video zum Thema Kündigung. Die Kündigung ist meistens der Schlusspunkt eines schon belasteten Arbeitsverhältnisses. Ab und zu kommt aber auch die Kündigung aus heiterem Himmel. Sie sollten prüfen, ob Sie unter das Kündigungsschutzgesetz fallen, denn dann kann es gut möglich sein, dass Ihre Kündigung unwirksam ist. Fallen Sie nämlich unter das Kündigungsschutzgesetz, das heißt, der Betrieb braucht mehr als zehn Arbeitnehmer dann kann der Arbeitgeber nur noch aus drei Gründen kündigen. Nämlich aus sogenannten verhaltensbedingten, personenbedingten oder betriebsbedingten Gründen. Meistens liegen diese Gründe aber nicht vor. Und wenn diese Gründe nicht vorliegen, dann sehen die Chancen gut aus mit einem guten Grund, entweder das Arbeitsverhältnis wiederzubekommen oder wie in den meisten Fällen dann über eine Abfindung zu verhandeln. Die Abfindung hängt natürlich von den Prozesschancen ab. Verhaltensbedingt sind solche Gründe, die Sie steuern können, zum Beispiel indem Sie Arbeitszeitbetrug begehen, Diebstahl begehen, eigenmächtig Urlaub nehmen und dergleichen. Personenbedingt gibt es Krankheit als Kündigungsgrund, aber auch hier ist es für Arbeitgeber schwierig, das darzustellen, dass auch in Zukunft die Krankheiten in diesem Ausmaß sein werden. Ich hatte jetzt neulich erst drei Fälle, die häufen sich dann immer wieder mal, wo selbst bei einem Krankheitsjahr und sonst Fehltagen von 40 bis 60 Tagen im Jahr keine krankheitsbedingte Kündigung durchgegangen wäre. Der letzte Punkt ist die betriebsbedingte Kündigung. Hier muss der Arbeitgeber eine Auswahlgruppe schaffen und unter dieser Auswahlgruppe eine sogenannte Sozialauswahl machen, das heißt anhand von vier Kriterien, nämlich das Lebensalter, die Betriebszugehörigkeit, die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung. Das Risiko, dass die Sozialauswahl nicht richtig äh, gelaufen ist, liegt beim Arbeitgeber. Das heißt, wenn Sie eine Kündigung erhalten, sollten Sie sich... Innerhalb von drei Wochen informieren über Ihre Chancen, entweder Ihren Arbeitsplatz zu erhalten oder eine Abfindung im Gerichtswege zu erstreiten. Wichtig ist, dass diese drei Wochen-Frist eine Ausschlussfrist ist. Das bedeutet, sind Sie eine Sekunde nach den drei Wochen, dann haben Sie keine Chance mehr. Sollten Sie Fragen zu dem Video haben, rufen Sie einfach an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Auch für Vorschläge weiterer Themen bin ich Ihnen sehr dankbar. Viel Erfolg!